Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen virtuellen Führung Frauen an der ETH, Einblick in die Geschichte und Gesprächsrunde zur Gegenwart an der ETH. Mein Name ist Deborah Kiburz, ich leite an der ETH Bibliothek die Gruppe Community und Content Marketing. Frauen, respektive die gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen, ist als Thema aktueller denn je. Wir blicken auf verschiedene Meilensteine zurück. Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Frauenstimmrecht. 1981 trat der Verfassungsartikel zur Gleichstellung in Kraft. 1988 war es das neue Ehegesetz, das in Kraft trat. Und das neue Ehegesetz sah eine Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe vor. Viele von ihnen werden sich auch an die schweizweiten Frauenstreiks erinnern. Zum einen war dies am 14. Juni 1991 und vor nicht allzu langer Zeit am 14. Juni 2019. Und nicht vor allzu langer Zeit am 8. März feierten wir den Tag der Frau. Leider ist es uns aus terminlichen Gründen nicht gelungen, die heutige Führung auf den 8. März zu legen. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir heute die Führung durchführen können. Im Besonderen möchte ich unsere Gäste schon mal begrüßen. Dies ist zum einen Sarah Springman, Rektorin der ETH Zürich, und Simone Schüle finke ETH-Professorin für reaktionsfähige biomedizinische Systeme. Leider, leider konnte uns Katharina von Salis heute nicht ähm, begleiten und kann nicht teilnehmen heute Abend. Wir hatten uns eigentlich sehr gefreut. Sie ist ehemalige eth professorin der Geologie und auch Frauenrechtlerin. Leider hat es aus technischen Gründen nicht geklappt. Meine Kollegin Sandra Flatt wird Sie durch die heutige Führung begleiten und im ersten Teil ein paar Highlights aus der Geschichte der Frauen an der ETH erzählen. Viele der Abbildungen finden Sie übrigens in unseren Archiven unter anderem im Hochschularchiv und im Bildarchiv. Und die Abbildungen sind digitalisiert, zum Beispiel auf unserer Bilddatenbank epix frei zugänglich. Eine kleine organisatorische Bemerkung. Wenn Sie Fragen haben für die Diskus Diskussionsrunde in der zweiten Hälfte, dann können Sie die Frage sehr gerne auch schon während der Führung eingeben. Und hierzu benutzen Sie den... Button F und A oder Q und A unten in der Mitte. Ich werde die Fragen strukturieren und kann natürlich nicht garantieren, dass wir Zeit für alle Fragen haben. Einsteigen möchten wir mit einer kleinen Umfrage und zwar möchten wir von Ihnen wissen, was ist korrekt? Beim Bau des ETH-Gebäudes gingen die Frauentoiletten vergessen. Die erste ETH-Studentin war Schweizerin. Nach den ersten fünf Jahren Schulbetrieb lag die Frauenquote bereits bei 10 Ich lasse Ihnen ein bisschen Zeit, um abzustimmen. Eine Antwort ist richtig. so Ich würde sagen, fast 88% haben schon abgestimmt. Das ist schon sehr gut. Ich gebe noch 10 Sekunden, dann schauen wir mal, wie die, wie die Antworten verteilt sind. Ja, wir haben... Ein sehr eindeutiges Resultat und zwar 81 Prozent denken, dass beim Bau des ETH-Gebäudes die Frauentoiletten vergessen gingen. 11 Prozent haben das Gefühl, die erste ETH-Studentin war Schweizerin und 8 Prozent denken, nach den ersten fünf Jahren Schulbetrieb lag die Frauenquote bereits bei 10 Prozent. Nun, Sandra, du weißt bestimmt, welches die richtige Antwort ist und hiermit... Möchte ich gerne dir das Wort übergeben. Vielen Dank, liebe Deborah. Ähm, ja, die Mehrheit liegt natürlich richtig. Also die ETH, da komme ich nämlich gleich noch drauf zurück, die ETH Zürich wurde 1855 als eidgenössisches Polytechnikum im Volksmund, das Poli genannt, gegründet. Der deutsche Architekt Gottfried Semper, der bekannt ist für die Dresdner Oper oder auch Semperoper genannt, entwarf das Gebäude zwischen 1858 und 1864. Auf dem ersten Bild sieht man das Hauptgebäude in Richtung Altstadt, parallel zu Limmat ausgerichtet, mit der schönen Polyterrasse bzw. einer Straße, die vorab ähm, äh, lang lief, die offensichtlich schon vor Generationen zum Planieren aufgefordert hat. Hier sehen, man so, sie, sehen sie sogar Frauen in Reif, Reifröcken und Seidenschirm und Kindern an der Hand. Und auf dem zweiten Bild sehen Sie ähm, das Hauptgebäude der ETH, ausgerichtet zur Remi-Straße. Und ich muss noch mal anmerken, die Kuppel, die Sie dort sehen, ähm, auf, dem, auf der Abbildung, die ist erst nachträglich nach 1912 ein, ähm, aufgenommen worden, ähm, nach um, ähm, Umbauarbeiten. Ja, was waren das nun mit den Darmentoiletten? Es ist so, Frauen waren lange Zeit in der, ähm, in der ETH eine Ausnahmeerscheinung, obwohl sie als Studierende von Anfang an zugelassen waren, ähm, aber eben nur theo theoretisch. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, wirklich eingestellt auf die Damen war man jedoch nicht dass eben keine Toiletten für Frauen eingeplant waren. In das 1864 eröffnete Hauptgebäude wurden ausschließlich Herrenbezis eingebaut. Und erst 70 Jahre später, nach der Gründung der ETH, hat ein Brief von Anna chins musson dieses Dilemma aufgezeigt und auch wirklich ähm, Konsequenzen bewirkt. In unserer Zeit, wo alle menschlichen Bedürfnissen überall in weitgehendem Maße Rechnung getragen wird, ist es befremdlich, dass in allen Gebäuden, die zu, zu der eidgenössischen Technischen Hochschule gehören, gar keine Toiletten mit Klosetten für Damen eingerichtet sind. Diese Zeilen, die schrieb Anna Chins-Moussant am, am 29. Mai 1918. Und sie hat es so formuliert, sie hat gesagt, sie sieht sich als Mutter und Freundin der jungen Mädchen und möchte sich wirklich dafür einsetzen, dass der Missstand fehlender Darmtoiletten endlich behoben werden würde. Das war dann aber auch recht schnell der Fall. Zum Glück wurden die Darmtoiletten dann nachträglich auf den Halbstockwerken eingebaut. Ich habe mich auch immer gefragt, wieso sind die eigentlich so, so anders verteilt als die Herrentoiletten? Und erst ein paar Jahre später habe ich die Antwort dafür gefunden. Ähm, Sie sehen jetzt hier auf der nächsten Folie, ganz interessant, wie hat sich das überhaupt verhalten mit den Studentinnen in der Schweiz, den ersten Studentinnen in der Schweiz. Entschuldigung. Die Grafik zeigt von 1864 bis 1927 haben die Studenten nach Nationalitäten aufgesplittet. Ganz herausragend und wirklich schon die Grafik sprengen ist die schwarze Linie, die nach oben schießt. Und die zeigt, woher die meisten Frauen an den Schweizer Universitäten kamen. Die kamen nämlich vorwiegend aus Russland denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts in, in der Schweiz, ähm, genau. Und warum kamen eigentlich die Damen alle aus Russland? Das ist irgendwie die große Frage, die wir uns, die wir uns auch gestellt haben. Und ähm, beeinflusst von der revolutionären Bewegung also sind Themen wie Frauenemanzipation und Frauenbildung wirklich auch in Russland stark vorliegend gewesen. Und... Ähm, um, um dort mitwirken zu können und sich besser darauf vorzubereiten, wollten dann viele studieren. Oftmals war das dann eben auch Medizin als Fachrichtung. Das fand ich irgendwie auch interessant, denn ähm, das hat den Gedanken, die Lebensbedingungen der ärmsten Bevölkerung zu verbessern und auch ähm, die gesellschaftlichen Reformen im zarischen Russland voranzutreiben. Und was war eigentlich denn in Russland? Also Sie, ähm, konnten schon auch studieren, aber das war beschränkt auf wenige Fachbereiche. Und außerdem war es am Anfang auch schwierig, dort einen Abschluss, Abschluss zu erlangen. Sie durften am Anfang auch nur Gasthörerin sein. Und dann gab es auch immer wieder mal Gebote und Verbote. Und, ähm, und dementsprechend war es sicherer, in, in, in der neutralen Schweiz zu studieren. Es ist auch wirklich so eh, noch interessant. Es gab sogar für die jüdischen Russinnen einen eigenen Numbers Klausus. Also somit ist es auch so, dass sehr viele ähm, jüdische Ste Studentinnen dementsprechend auch in der Schweiz studieren wollten. So waren von den 114 Studentinnen im Jahr 1873 ähm, 100 davon aus Russland. Und durch sie ist der Frauenanteil unter den Studierenden in der Schweiz auf ein Viertel aller Studierenden, auch inklusive der, der männlichen Studenten, hochgestiegen. Das ist ja ein absolut bemerkenswerter Wert. Also manchmal noch in einigen MINT-Fächern noch nicht wirklich so vorhanden. Aber da kommen wir dann später zu. Und das Ganze ist aber so gewesen, dass es, Sie sehen es auf der Grafik, schlagartig sich ändert und das eben, weil der Erste Weltkrieg begann und die russische Revolution 1917 ähm, einkehrten und dementsprechend die ähm, Russinnen wieder in ihre Heimat zurück wollten. In den anderen äh, Linien, Sie sehen die zweithöchste, das sind dann schon die ähm, Schweizerinnen, die auch in Anteilen maßgeblichen ausgemacht haben. Ähm, es ist eben halt so, dass sich das Ganze sukzessive ähm, ein bisschen nach hinten verzögert, ganz einfach, weil es auch zu wenige Mädchengymnasien gab in der Zeit wo Frauen ähm, den Abschluss machen konnten und somit auch studieren konnten. Genau. Sie sehen jetzt hier ähm, zwei Bilder und das ähm, ist einfach so, wer war denn überhaupt die erste Frau in der Schweiz an der ETH? Und das ist... Ähm, das sehen wir hier, das ist eben die Nadina Smetsky gewesen aus Moskau. Sie war die erste Frau, die am Polytechnikum eingeschrieben war. Die Matrikel weiß das und äh, auf der rechten Seite sehen Sie noch ein Foto von ihr. Ähm, sie studierte Maschineningenieurswesen und interessanterweise war sie zuvor auch an der Universität in Zürich für Medizin eingeschrieben. 1872 ähm, bis 1875 äh, hat sie an der ETH studiert, wollte ich noch kurz erwähnen. 1877 hat Marie Kowalik aus dem russischen Tschernikov das erste Diplom an der ETH absolviert und sie kam äh, äh, und zwar in Landwirtschaften. Ähm, ja, Und die erste Schweizerin, die Lilly Leutert aus Horgen, die folgte erst 1925. Aber wir wollen sie natürlich auch erwähnen. Ja, interessant war es dann eigentlich auch, was war denn nach dem Studium, also studieren und was kam danach? Also der Weg ins Berufsleben war eben dann doch auch sehr steinig und das können wir auch ähm, einmal ähm, aufführen, am Beispiel von Marie Baum. Sie war die erste wissenschaftliche Assistentin der ETH und das war eben auch ziemlich schwierig und ähm, nach dem Studium überhaupt eine Anstellung zu bekommen. 1997 hat sie ihr Diplom als Fachlehre in Naturwissenschaftlicher Richtung an der ETH absolviert und ein Professor, das war der Eugen Bamberger, für also Professor für Allgemeine Chemie, der wollte sie sehr gerne als ähm, wissenschaftliche Assistentin anstellen. Und er hat auch einen Antrag gestellt und der wurde leider vom Schulrat abgelehnt. Der Schulrat ist sich sicher, dass die Ernennung eines weiblichen Assistenten vom Bundesrat beanstandet würde und ohne selbst sich grundsätzlich gegen Anstellung weiblicher Assistenten aussprechen zu wollen, möchte er doch von solcher absehen, solange es sich noch tüchtige, männliche Assistenten finden lassen. Ja, das sind schon auch noch äh, beeindruckende Worte, nicht unbedingt im positiven Sinne, fand ich. Wie Sie, wie Sie hier sehen, es herrschte zum Teil sogar wirklich die Meinung, dass die Frauen die geistige Befähigung zwischen Studium und zur Wissenschaft nicht hatten. Trotz aller gesellschaftlicher Widerstände gab es aber auch an der ETH eben einige Professoren und das war eben nicht nur der Eugen Bamberger, sondern eben auch noch der Geologe Albert Heim. Der hat sich dann nochmals eingesetzt für Marie Baum und tatsächlich ähm, hat sein Engagement bewirkt, dass sie dann die erste wissenschaftliche Assistentin an der ETH wurde, auch wenn sie nur einen Jahresvertrag erhalten hatte, also somit befristet an der ETH arbeiten konnte. Ein anderes Beispiel, das ist Lux Guya. Viele kennen sie wahrscheinlich schon aus dem Bereich der Architektur. Lux Guya ist geboren 19, äh, 1894 und war eben auch so wirklich eine spannende Person und Ausnahmeerscheinung. Und äh, von 1917 bis 1918 war sie eben Fachhörerin am Polytechnikum. Aber sie hat dort kein Diplom gemacht. Warum sie nicht abgeschlossen hat, das konnten wir jetzt so leider nicht nachvollziehen. Aber bereits 1924 hat sie wirklich ihr erstes eigenes ähm, Architekturbüro ähm, eröffnet und ist somit eine der bekanntesten selbstständigen Schweizer Architekten des frühen 20. Jahrhunderts geworden. Praktisch und angenehm musste das sein. Das war wirklich so ein bisschen auch ihr Motto. Und auf der linken Seite der Folie sehen Sie das Fertighaus, das sich für die erste schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, die SAFA, bereits 1928 in Bern entwickelt hat. Ein Haus, das industriell auf Holztafelbauweise basierend vorgefertigt war. Das war wirklich auch spektakulär. Es wurde ein einziges Mal verkauft und in Aarau aufgebaut. Und das stand dann, dann so lange, bis es dann der Stadtentwicklung beinahe zum Opfer gefallen ist. Aber wir sind auch alle sehr froh, dass ähm, dieses Haus bestehen bleiben durfte. Es wurde ein Verein gegründet, der pro saffa Hausverein Und das Beu Gebäude wurde, so, wurde somit gerettet und fand so einen neuen Standort in der Gemeinde Stäfer. Und auch heute ist... Ähm, ist dieses Pionierhaus, ganz im Sinne von Luxuria für Elternberatung, Weiterbildung und eine Krippe, Kinderkrippe, steht es noch zur Verfügung. Ähm, auf der rechten Seite, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, sie hat auch Studentenwohnungen geplant und umgesetzt. Und auch dort hat sie sich immer eingesetzt für Raum für Austausch, ganz äh, aktuelles Thema, das Lernen untereinander und auch ähm, ein Restaurant eingeplant. Und auf, also Sie sehen hier im Speziellen noch, dass sie einen Kurs an der Schule für häusliche Arbeit geleitet hat und dort ihren Schülerinnen davon, also von der Studentenwohnung, erzählte. Ja, das sind eben auch nur zwei Beispiele für ihre ganzen Projekte, die sie realisiert hat. Und man muss wirklich auch noch mal erwähnen, dass sie trotz ihrer Selbstständigkeit offiziell keine Verträge mit Geldsachen unterschreiben durfte bzw. abschließen durfte. Das hat ähm, zum Glück ihr Mann übernommen, der selber auch Architekt war. Es war Frauen einfach noch nicht gestattet. Ja, jetzt kommen wir zu Katharina von Sales. Leider, leider. Leider, leider ist sie jetzt nicht dabei. Deswegen möchte ich jetzt einfach so noch ganz kurz von ihr erzählen. Also Katharina von Sales ist wirklich ähm, für die ETH eine ganz wichtige Frau gewesen in Sachen Frauenbewegung und sie hat sehr, sehr viel erreicht. Also sie ist außerordentliche Professorin äh, gewesen von 1974 bis 2001 am Department für Erdwissenschaften und hat dort geforscht und gelehrt. Und als junge Dozentin an der ETH hat sie dann auch ab und zu mal ihr Kind mit an den Arbeitsplatz genommen. Also sie hat in der Zeit drei Kinder bekommen und die schon vorhandenen Krippen an der ETH, das war ja schon sehr fortschrittlich, sehr früh in den 90er Jahren, die haben aber erst Kinder ab zwei Jahren aufgenommen, weil es doch gesellschaftlich so angedacht war oder also hat man sich einfach vorgestellt, dass die Kinder erst ab zwei Jahren abgegeben werden sollten und die erste Zeit von ihrer Mutter betreut werden. Ja, also Katharina von Saales hat eben an der ETH zusätzlich auch noch ähm, ganz viel für das Thema Chancengleichheit an der Hochschule für Frauen vorangetrieben. Sie hat die erste Anlaufstelle, Frauenanlaufstelle an der ETH gegründet und war damit auch Mittlerin und Sprecherin zum Bund und hat somit die Belange der Frauen wunderbar vertreten. Und auch äh, 1991, das war auch im gleichen Jahr, wo sie die Frauenanlaufstelle gegründet hat, hat sie sich dafür auch eingesetzt und stark gemacht, ähm, am Frauenstreik mit teilzunehmen, also natürlich mit der ETH und hat das organisiert. Und ja, das waren nicht nur die ETH, sondern eine halbe Million Teilnehmerinnen. Genau. Und ähm, jetzt hätte ich sie natürlich gerne selber dazu befragt und ähm, was auch noch ganz spannend war, auch sie ist einmal abgelehnt worden von Shell, das hat sie mir erzählt im Vorgespräch weil sie eine Frau ist, wirklich genau, ganz knallhart mit dieser Begründung. Und ähnlich wie bei Marie Baum ist sie dann doch aber auch noch im zweiten Anlauf bei Shell gelandet. Ihr Mann hat dort eine Anstellung erhalten in London und sie ist mit ihm gemeinsam nach London gegangen und hat dann dort auch bei Shell noch eine kurze Zeit gearbeitet. Ja, und grundsätzlich ist es auch so, dass sie wirklich auch geprägt war von ihrer Großmutter, die immer gerne ein Zitat äh, gebracht hat, Bescheidenheit ist eine Ziel, doch weiter kommt man ohne ihr. Ja, also ich denke, das kann ich jetzt im Namen von Frau von Sales ähm, auch so sagen, man muss sie schon auch durchbeißen können, man muss dran sein können und man muss auch Ehrgeiz haben und, und dann man, kann man auch seine Ziele in, in so einer Männerdomäne in der Zeit, wo sie eben aktiv aktiver auch, ähm, auch erreichen. Ein, ja. kleines, ein kleines Update. Wir konnten Frau von mittlerweile dazuholen, aber leider ah. hat sie keinen Ton. Dann ganz liebe Grüße und ich hoffe, dass ich es genau. richtig formuliert habe. Ja. ja, also ich bin aber froh, Simone Schöle-Finke, unsere Professorin, ist aber dabei, glaube ich, oder? Das ja, können wir nämlich ein... Wir schauen uns erstmal das Interview an, was wir vor ähm, ja, fast dreiviertel Jahr aufgenommen haben, und würden dich dann gerne noch dazu befragen, wie es nämlich heute aussieht. Sehr gerne. Super. Ehrlich gesagt hätte ich mir ja nie erträumen lassen, dass ich mal Assistenzprofessorin im Bereich der Nanotechnologie an der ETH sein werde. Ein gewisser Hang zum Ingenieurwesen war vielleicht schon in der Kindheit da. Also ich habe zum Beispiel sehr gern Autos für meine äh, Puppen gebaut, eigentlich lieber als mit ihnen zu spielen und war auch insgesamt ein sehr wissbegieriges Kind. Das negativste Erlebnis meiner Karriere, das mich immer mal wieder ähm, erschüttert hat, ist einfach als, äh, ja, wenn einem als, als Frau einfach weniger zugetraut wird. Also wenn dann so dieses kommt, du Wirtschaftsingenieur gewesen, oder du so gut in der Klausur abgeschlossen, also mir wurde sogar einmal tatsächlich in Klausur Einsicht ähm, gefragt, ob ich da nicht geschummelt hätte, dass ich als Frau so gut abgeschlossen hätte und das äh, hat mich unglaublich getroffen. Mich hat das im Ende bestärkt, eigentlich noch, äh, noch ehrgeiziger zu werden und so quasi, euch zeige ich es allen, dass, das, äh, dass man als Frau das wohl kann, also am Ende waren diese negativen Erlebnisse eigentlich was, was für mich im Nachhinein sehr positiv war. Also es waren im Grunde dann immer wieder Elemente der Bestärkung, die mich dann auch weiter angetrieben haben. Okay, du kannst es ähm, und mach weiter. Also was ich gerne jungen Studentinnen und Frauen mitgebe, ist, dass sie in sich hören sollen, für was sie wirklich brennen. Und wenn sie das wissen, dass sie das fördern und da auch den Mut haben, an sich zu glauben und es nicht zu hinterfragen ähm, und wirklich einfach ihrer Leidenschaft nachgehen. Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch sehr am Herzen liegt, ist, ähm, Einfach die Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf, dieses Thema, vor allem für, für junge Frauen. Also ich denke, was mich vor allem beschäftigt hat, ist, wenn ich, äh, wenn ich jetzt in der Mentorenrolle manchmal, also junge Studentinnen auch frage, na, was, was wollt ihr machen, ihr habt doch ein Talent jetzt ähm, in, in der Forschung, wollt ihr da nicht weitermachen? Und da kommt dann mal zurück, ähm, ja, würde ich schon gern, aber ich will halt auch Familie, ich will halt auch ein Leben. Und, ähm, und dass das noch so ein Bild ist, dass es nicht vereinbar ist, finde ich ganz furchtbar. Ähm, weil ich denke, dass, dass sich so viel getan hat, auch vor allem hier an der ETH. Also ich habe auch äh, tolle ähm, Rollenbeispiele bei mir im, im Departement. Kolleginnen, die zeigen, wie es vereinbar ist. Ich merke es auch an eigener Haut jetzt, wo ich ja, auch erwartende Mutter bin. Wir sehen, es gibt ganz viel Unterstützung, sei es für die Kinderbetreuung, auch von, von Anfang an Familienberatung. Ähm, wie, kann man, wie kann man das überhaupt ver verbinden? Und, ähm, und ich denke, wir müssen es einfach noch mehr zeigen, dass beides vereinbar ist und dass es geht. Und, ähm, und wir sind da auf gutem Wege. Und das ist mir einfach wichtig auch ähm, noch mitzugeben. Ja, liebe Simone. Ähm Erst nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Und ich habe gesehen, du hast dein Sohn schon gerade dabei. Das ist ja wunderbar. Ähm, du, bist genau. genau, du bist Professorin für reaktionsfähige Bio äh, biomedizinische Systeme an der ETH. Und ähm, äh, ich habe es so verstanden, dass du schon relativ schnell wieder auf 100 Prozent aufgestuft hast. Und äh, ja, jetzt sozusagen kurz, kurz nach Feierabend <lacht> den Kleinen abgeholt hast. Ist das richtig? Genau, also ja, ich habe ähm, die ähm, nach seiner Geburt, also das ist äh, Fidelio, der wurde geboren ähm, am 5. September und ich habe dann erstmal zwei Monate ähm, 100% Mutterschaftsurlaub äh, genommen oder wie, also genau wie das ja auch festgelegt ist und habe dann noch ähm, bei einer ETH bekommt man ja vier Monate und habe dann die weiteren zwei Monate aufgeteilt, äh, 50% auf vier Monate, also war dann quasi im November wieder. Ähm, zurück, hatte da noch keine ähm, Kita, das haben wir jetzt erst begonnen im Januar, also mit dem mit dem Kiez, was wir da auch schon besprochen haben, was ganz super ist. Und die mittlerweile werden die ja auch schon ab vier Monaten genommen, die Kinder, genau. Also da hat sich ja auf jeden Fall auch schon einiges geändert. Ich hätte sehr gerne auch mit äh, Frau Sales mal noch gesprochen und vielleicht äh, kann ich das ja mal noch im Anschluss, also wie das für sie war, war ja da eine ganz andere Sache noch. Ähm, ja, und ich habe aber auch tatsächlich, ähm, als ich dann 50 Prozent auch wieder angefangen habe, ihnen ähm, gut, es ist ja eh in der Zeit, wo halt viel Homeoffice war, aber es gab dann schon ein paar Sachen, die ich natürlich auch in der Gruppe ähm, ledigen musste, wo ich auf den Campus gegangen bin. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Ich habe auch im Büro eine kleine äh, Liegekrabbel-Spielecke eingebaut, ähm, wo er sich ein bisschen austoben konnte und man jongliert es dann irgendwie so nebenher. Also ähm, ja, doch. Und es geht. <lacht> ist soweit. Ja, wunderbar. Um, ja. Dann ist irgendwie mal die Frage, hast du es dir so vorgestellt oder hat sich dich irgendwie jetzt doch erschrocken, dass es fast, fast dann doch auch schwierig ist, also so krass am Ball zu bleiben. Ich meine, das wirklich so zu vereinbaren, das ja, sieht man jetzt auch gerade. Genau, genau, sorry, es ist ja ein bisschen laut, aber es ist so... Entschuldigung, wir stellen dich sonst auf mute. Ich ähm, sehe gerade Anna, äh, Katharina von Sales. Hören Sie uns? Sind Sie da? Oder ähm, weil ich sehe sie als Feld. Nee, immer noch nicht mit Mikrofon wahrscheinlich. Okay, dann äh, möchte ich sehr gerne Sarah Springman dazu befragen. Das ist die Unterrektorin an der ETH. Hallo Sarah Springman, schön sind Sie dabei. Hallo, guten Abend miteinander. Ja, ich habe mal gleich eine Frage. Und zwar, ich würde gerne wissen, wie begeistern Sie denn Mädchen und junge Frauen für mint -Fächer? Da ich haben wir noch überzeugt. nicht so eine hohe Quote. Oh, ich bin überzeugt, dass man etwas, ähm, ähm, man sollte so einfach keine Faszination, ähm, so, wo sie Interesse haben. Ähm, bei mir war das äh, am Anfang so Holzbrücken bauen und Sandbürger bauen, ob man mit Mikroskop, ob man mit Pflanzen ob man äh, überhaupt äh, mit Schokolade, genau wie funktioniert das oder so etwas. Da muss man einfach herausfinden, was sie interessiert. Und dann, glaube ich, alle falschen Rollenmodelle äh, wegwerfen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist schon ein bisschen in der Schule, bei den Eltern. Äh, und muss man dann hinterfragen und, und sagen, ja, die Frauen... Ähm, ähm, so Mädchen spielen nicht nur mit Babys, sondern auch mit äh, anderen Dingen. Und äh, ja, das braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, meines Erachtens. Und auch die Chance, die wir anbieten, zum Beispiel bei Press. Science City, das äh, am Wochenende, am Sonntag zur Verfügung steht. Und dort gibt es eine Möglichkeit, dass, ähm, dass junge Leute einfach anschauen können, vor allem die Mädchen, und sehen, Genau, was kann man auch an einer ETH lernen? Ja, absolut, das klingt wirklich super spannend. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal ähm, mir Gedanken darüber gemacht, ähm, wie sieht es in Situationen aus und ich habe es auch in einem anderen Fachgespräch, was Sie geführt haben, ähm, gehört. Es kommt immer wieder die Situation, dass ähm, Frauen manchmal nicht richtig gehört werden. Wenn man jetzt in einem Meeting ist, in einem Webinar auf Zoom oder irgendwie wirklich vor Ort, dass es manchmal wirklich vorkommt, dass man eine Idee einbringt als Frau als erstes, dass irgendwie wie überhört wird und dann ähm, zehn Minuten später kann ein männlicher Kollege eine ähnliche Idee bringen und alle springen drauf an oder das taucht auch so im Protokoll nicht auf, äh, dass die die Frau das vorerst ähm, gesagt hat. Also dieses richtig in diese Mikrosituation reingehen und auch dafür ein Gespür entwickeln und auch wirklich äh, den Mut vielleicht haben zu sagen, Moment, das ist wunderbar, dass Sie die Idee auch aufbringen, aber ähm, Deborah hat es ja vorhin schon erwähnt und also auch wirklich Stellung zu also die Flagge hochzuhalten. Und ähm, das, das fällt mir auch immer ein, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wann ist mir das sozusagen auch schon in meiner, naja, Karriere will ich jetzt nicht sagen, aber in meinem beruflichen Leben schon passiert. Oh dear, es tut mir leid zu hören, aber da braucht man zu <lacht> uh, so, uh, Herr Raphael Baal schaut heute. Ich glaube, er lernt schon noch etwas von uns. Huh? Ja. Und dann muss man die Frage stellen oder ein bisschen mit Humor sagen, aha, that's interesting, das habe ich schon von Simone gehört, seit etwa zehn Minuten, ich glaube, sie hat einen super Punkt gemacht und äh, mache ich das äh, manchmal und als ich die einzige Frau bin, dann kann ich schon mich selber verteidigen und sagen, ah, ich glaube, ich habe das schon gesagt und ja. da muss man manchmal, aber ein bisschen lächeln muss man das so sagen. Und man muss einen anderen unterstützen und eben doch besser ist, falls jemand von der anderen Geschlecht uns auch noch unterstützt. So einfach muss dranbleiben und, und dann, ja, dann wird es wird's bekannt. Ja, absolut. Haben Sie denn auch noch einen Tipp, den Sie ähm, an Professoren wie Simone Schöle-Finke zum Beispiel auch mitgeben würden? Also so, so gerade zum wieder einsteigen, was, was, was würden Sie empfehlen? Was würden Sie einfach sagen? Als jemand, die keine Kinder gehabt hat, dann fühle ich mich nicht in der Lage, Sie zu beraten <lacht> einfach nur weitermachen. Weil ja. ich merke schon, die junge Professorinnen, die jetzt an der ETH berufen worden sind, sind meines Erachtens wirklich so talentiert und die Zahl von den Professoren letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 43 Prozent unserer neuen äh, Profs waren dann Frauen, die sind vielleicht noch nicht hier, ähm, aber das wird dann ein, wirklich eine kritische Masse sein und wir müssen auch uns äh, unterstützen, aber nicht nur, dass es Frauen gegen die anderen, das ist die Frauen mit den Männern. Und das habe ich immer so gesagt. Wir wollten so äh, einfach die Gleichstellung. Wir wollten äh, die gleiche Chancen haben. Wir wollten die Anerkennung und wir wollten auch gleich äh, bezahlt werden. Es tut mir leid, das ist auch wichtig. Und ich schaue das sehr äh, gern an und bin absolut überzeugt, dass, äh, dass die Frau äh, Dr. Julia Danatschuh, unsere Vizepräsidentin für Personal und Leadership, das auch sehr gern anschaut. So, ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben, aber mit noch zwei Frauen in der Schulleitung und die Generalsekretärin sind wir vier und vier. Und ich sage besonders vier und vier, statt vier gegen vier. So, das ist ja immer ein miteinander und nicht ein gegeneinander. Das ist wirklich wohl wahr. Ich habe mal eine Frage. Gibt es eigentlich schon irgendwelche Fragen aus dem Publikum, Deborah? Gibt es äh, ist schon was eingetrudelt? Ähm, also was ich noch anzubieten hätte, wäre ein Statement von Katharina von Salis, die sich äh, schriftlich gemeldet hat und das lese ich natürlich sehr gerne vor. Ähm, als mein Chef mich 1974 als Assistentin einstellen wollte. Das war neun Jahre nach dem Doktor Phil II. Und er meinte, sie bräuchte ja keinen besseren Lohn, weil sie verheiratet sei. Ihr Mann arbeitete aber in Wien und das Hin und Her war damals recht viel teurer als heute, logischerweise. Zu den Heims, Professor Heim wusste, wusste man aber schon, dass eine Frau Familie haben kann und auswärts arbeiten kann. Und ein persönliches Highlight von ihr war auf jeden Fall, als man ihr anbot, ein deep sea drilling Project eine Fahrt zu leiten. Und ihr Chef meinte, das solle sie nicht annehmen. Ihr Mann hingegen meinte, wenn man sie anfrage, dann glaube man wohl nicht. Dann glaube man wohl, dass sie das könne Darum hat sie es auch gemacht und ihr Chef war dann co Chief der anschließenden Fahrt und die NZZ berichtete von ihm als dem ersten Schweizer co Chief. Das war 1974. Wir hatten eben erst das Frauenstimmrecht erhalten. Und dann... Es gab noch ein neues Statement eingetroffen. Ein echtes Highlight war mein erstes Gespräch mit ETH-Präsident Nürsch, der mit ETH-Frauen sprechen wollte und keine fand. Wir verstanden uns gut und er ließ mir freie Hand, wie ich etwas anfangen wollte für die Frauen und die Chancengleichheit. Da war kein flottes Konzept, aber etliche Doktorandinnen, die Druck machten, dass ich ihre Situation verbessere. Daraus entwickelte sich ähm, Equal die Stelle, die wir heute haben. Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu Simone Schürle-Finke. Was meinst du, Sandra? Ja, können wir dich wieder reinholen. Ja, ist natürlich so ein Vorführeffekt. Ne? Heute ist er <lacht> ganz laut, der kleine Band. Naja, <lacht> ich denke, es funktioniert. Ja. ja, also ich glaube, man kann dann nur sagen, ist es wirklich, ähm, äh, zu ist wirklich, also, dass, dass jetzt für mich der Einstieg auch eigentlich ganz gut ging. Bisher kann ich einfach nur den meinen Vorgängerinnen und, und, und jetzigen Kolleginnen verdanken. Und ich habe auch schon gesagt, also gerade bei mir ja im Department in Health Science and Technology sind wir ja fast 25 oder gut 25 Prozent Frauen. Und ich habe mir da, also meine Kolleginnen haben mich da auch so unterstützt, also mit Tipps wie auch schon in, in Vorbereitung auf den Mutterschaftsurlaub, wie äh, man mit Vorlesungen das vorher alles regelt, auch im, in der Gruppe. Ähm, äh, und dann, ja, und dann auch so eine Überraschung, es gab eine Gletscherkraxe zur Geburt von meinen äh, weiblichen Kolleginnen Also es ist einfach ein tolles Klima, was wir da auch haben. Aber es braucht halt dazu dann auch eine kritische Menge. Also ich finde auch bei uns im Department ist es natürlich dann nochmal was ein äh, bisschen anderes, da wir halt tatsächlich ein bisschen auch ein höherer Anteil schon sind. Also daher, wie ja auch ähm, Sarah schon gesagt hat, ähm, wir sind auf gutem Weg und es muss sich aber noch mehr tun. Also je mehr wir einfach an, an Beispielen haben und dann dann auch die Bedürfnisse klar. Ne? Weil klar, für mich ist es super, wir, wir haben äh, die Kita also Kids nimmt die Kinder ab, äh, ab vier Monate, aber einen Platz zu bekommen ist immer noch schwierig. Ne? Also ich, ähm, ich habe auch noch nicht alle Tage, die, die ich brauche, abgedeckt. Wir haben jetzt noch eine Nanny, man hat dann ein Hybridmodell, man jongliert. Aber man, also, ja, man muss flexibel und dynamisch sein. Ähm, aber ähm, ja, ich denke aber gut, dieses Problem irgendwie in einen also ähm, Betreuungsplatz zu bekommen, ob das ist jetzt nicht nur in der ETH ein Problem ne? das ist äh, äh, insgesamt ein Problem. Ne? Das höre ich natürlich auch von meinen ähm, Kolleginnen sonst in anderen Feldern. Aber ja, so viel. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Springman. Ja. Ähm, was war denn, haben Sie denn irgendwie auch mal was richtig Kurioses erlebt ähm, in, Ihrer, also in Ihrer Karriere, vor allen Dingen an der ETH? Das wird mich natürlich am meisten interessieren. Uff, ich habe viel Kurioses erlebt, aber <lacht> ich glaube, ich sollte das nicht heute Abend erzählen, alles. Ähm, ich habe einige sehr gute Geschichten, aber vielleicht kommt das später, als ich fertig bin. Ähm, ich glaube, was mich wirklich ähm, interessiert hat, dass ich an der ETH kommen wollte, das war Ende 96, um 97 als die erste ähm, Professorin in, äh, in Bauingenieurwissenschaften und auch äh, die, in der Schweiz und die erste Professorin in Geotechnik in ganz Westeuropa, komischerweise, das war, dann kam ich an der ETH und das war, man sollte, so die Männer waren, Herr Professor Dr. XYZ. Und das war sehr formell und sehr so deutschartig. Und natürlich kann man könnte nur so sehr schlechtes Deutsch sprechen. Das war wirklich interessant. Um, und ich habe begonnen mit meinen Seniors und dann habe ich Purdue gemacht. Und dann habe ich so jeden Monat bin ich eine Stufe runtergekommen. Um, und das war ein bisschen revolutionär, um, dass man so gemacht hat. Aber ich habe immer gesagt, ich brauche keine Herr Professor Doktor um die Autorität zu haben und als Team müssen wir alle Ideen haben, sonst werden wir nicht so weit kommen, wie, wie wir kommen sollten. Und scheinbar hat das am Schluss äh, gut, äh, gut funktioniert. Es so, war ein bisschen interessant, diese äh, unterschiedlichen Kulturen. Ähm, und, ähm, aber ich war meines Erachtens wegen Sport ein bisschen ziemlich... Resilient. und ich bin im Departement von Bau-, Umwelt- und, und, und Geomatik, äh, Wissenschaften gekommen, die waren unglaublich hilfreich. Und dort haben wir so Win-Win-Szenarien ausgearbeitet, dass ich doch ein bisschen helfe, wo ich gut war, natürlich bei Englisch. Äh, und sie haben mich einfach gezeigt, wie man an der ETA unterrichtet und so weiter. Bisschen anders als Cambridge. Und ich fühlte mich sehr, Willkommen geheißen und, und für mich war das wirklich super, dass ich dann lernen könnte und auch noch Deutsch lernen könnte. Ich habe meine erste Vorlesung übrigens dreieinhalb Monate nach Beginn. Das war absolut schrecklich für alle. Äh, für mich äh, aber dann, ich habe es gelernt, ich habe es versucht, ich habe Mut gezeigt und jetzt äh, endlich, also 18 Jahre später, bin ich als Rektorin gewählt. Also, muss man ein bisschen Mut äh, zeigen. Und ich sehe auch mit Simone, sie ist auch eine sehr mutige Frau. Ähm, und ich glaube, ähm, ich habe auch Katharina von Salis kennengelernt und von ihr ein paar Geschichten äh, gehört und von das gelernt. Ich glaube, wir helfen einander. Und am, am, am Schluss ist die ETA auch viel besser aufgrund dieser Vielfalt und äh, Diversität. Ja, das, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall so. Das kann ich auch beschreiben, dass Sie, ich finde, man beobachtet wirklich die Entwicklung, wo es weiterhin geht und dass es immer vorangeht. Und auch ähm, Sie haben jetzt noch ein Jahr hier bei uns an der ETH, haben Sie da noch bestimmtes, also Sie haben das Gefühl, das möchte ich jetzt unbedingt noch in Sachen Frauenförderung ähm, erreichen? Ja, ich schaue, ich schaue immer wieder an, an unsere... Papers in der Schulleitung. Ich diskutiere mit äh, äh, Julia Danachu. Ähm, ich habe einige Dinge, die ich gern sehen. Wir zum Beispiel die Beziehung zwischen Studierende und ähm, äh, Professorinnen, Professoren, dass das einfach nicht wirklich erlaubt ist. Das für mich einfach kein Schutz von den jüngeren Studenten, Studentinnen. Das ist etwas, das, sie, das mich wirklich interessiert. Ähm, es interessiert mich auch, wie können wir sicher sein, dass die äh, Frauen auch das Recht haben, bis 65 zu arbeiten und ich werde nicht dort gewinnen, werde nicht dort gewinnen, aber ähm, ich habe mich schon eingesetzt für einige Leute, die gern ein bisschen länger arbeiten ähm, und das hat schon eine, einen Einfluss auf die, äh, die Pension, die sie kriegen. Äh, auch Frauen, die Professorinnen sind, die dann ein Jahr später befordert werden. Sie werden auch am Schluss weniger verdienen. Ich habe schon noch ein paar Vorschläge äh, gemacht, wie man solche kleine Ungleichheiten angehen äh, kann. Und natürlich bin ich ähm, so äh, Advocata Diabola oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, was die, die weibliche Version ist. Ähm, um immer zu überlegen wo man das gleichstellen kann. Und äh, ja, ich, ich habe so offene äh, Augen, offene Ohren und manchmal rede ich doch ein bisschen. Mit Witzen manchmal. Und manchmal auch nicht. Ja, manchmal muss es auch, man muss man es mit Humor nehmen und manchmal ist es dann doch auch ernst. Das ist so. Ähm. Ich, was mir auch noch einfällt zu Katharina von Sales, die uns ja hoffentlich noch zuhört, sie ist eben auch eine erfolgreiche Sportlerin gewesen. Und das ist irgendwie dann doch auch so eine, sehr, so eine Parallele, die wir zu Ihnen ziehen können, Frau Springman. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie das weit, also besonders gestärkt hat und motiviert hat, auch durchzuhalten, ähm, Ihre sportliche Karriere? Ich glaube schon. Und ich habe sie mir gesagt, dass, äh, ich erinnere mich, als ich an der, an, an der ETA gekommen bin, war meine, äh, meine Assistentin, meine Sekretärin damals, hat man das so gesagt, sie war, sie war unbefristet und ich habe nur ein fünf Jahre Vertrag. Und äh, das war schon noch ein bisschen, ähm, ein bisschen anders äh, damals. Und ich glaube, ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich werde so gut sein, dass sie mich nicht rausschmeißen werden. Und ich glaube, als man in Hawaii in einmal teilgenommen hat und so mit 1500 Personen begonnen hat und einfach Richtung Schiff zu schwimmen, dann äh, ist eine Gruppe von 30 Professoren im gleichen Departement einfach äh, nicht schwierig. Kann das sicher, sicher schaffen. Und äh, ja, die Schwierigkeiten, die man äh, im Sport äh, so erfahren hat, kann man als als ähm, was kann man sagen Beispiele oder Fallbeispiele nutzen um Lösungen zu finden und das habe ich immer gemacht und ich glaube falls ich ein Problem gehabt habe dann hat man das angesprochen ähm, und ja versucht immer noch diese Win Win Szenarien zu gestalten und das beim Sport will man immer noch das Erste sein ähm, in dieser Profisportkarriere aber nachher in der Sport als Funktionärin will man das alle gewinnen und das war wahrscheinlich auch noch keine bessere Erfahrung am Schluss, ähm, ja. dass man für die andere schaut und nicht nur für sich so egotistisch äh, was selbst ja, Mannschaft. Was ja auch beim Mannschaftssport der Fall wäre. Ähm, ja, ähm, Simone, möchtest du dich nochmals zu, zu Wort melden oder? <lacht> ähm, ich, ich wollte dich eigentlich noch mal fragen und zwar, du hast irgendwie in dem Interview ja gesagt, dass du ähm, am Anfang oder als Mädchen schon gemerkt hast, du hast gerne Autos gebaut und also dich für technische Sachen interessiert. Hast du wirklich also, das Gefühl, dass das ähm, von, einfach von Anfang an dabei war? Also, wie, wie, wie hast du es erlebt? Das würde mich auch nochmal interessieren. Wie kann man früh merken als Frau, ich interessiere mich für MINT-Fächer, ich möchte da einsteigen, das ist meine Leidenschaft? Hm, ähm, also ich weiß nicht, ob es kann jetzt nicht von meinen äh, Eltern irgendwie aufgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass man, also wie man es merkt, ich denke, ähm, es steckt in, das ist ganz egal, ob man jetzt Frau oder äh, Mädchen oder Junge ist, ähm, steckt in, kann in allen drin stecken. Es hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich glaube, was irgendwo einfach hilfreich ist, ist, wenn man, ähm, wenn man auch Mädchen halt schon früh dazu auch die Gelegenheit gibt. Ne? Und das sieht man halt ganz viel in den Spielsachen, dass die halt leider immer noch ein bisschen Gender. Äh, stereotypisch sind. Ähm, das ändert sich langsam auch in den Kinderbüchern, auch dass man ähm, auch Berufe einfach, äh, es gibt so bestimmte Berufstypen, die werden immer mit Männern assoziiert. Ähm, auch das ist beim Arzt immer noch so, das ist beim Astronaut so, das ist beim Wissenschaftler so und das und das, da wird einfach jetzt, denke ich, auch mit, mit anderen ähm, ja, Kinderbüchern, wo, wo ähm, das kann man schon sehr viel einfach sehr früh, glaube ich, in der Erziehung tun, dass man da nicht diese, diese Grenzen, von denen wir oder wir sprechen, dass man die überhaupt zum Thema macht, weil ich glaube, dass die gar nicht da sind. Und da vielleicht noch so ein Punkt, und das muss man aber auch kundtun. Also was mich auch mal geärgert hat, ehrlich gesagt, im ETH-Shop gab es ja, die Babybodies und die rosanen, da stand Cutie Pie drauf und auf den hellblauen stand äh, Einstein Junior drauf. Und das habe ich auch kommentiert, weil... Ähm, äh, weil es genauso dann ein, äh, ein, ein Baby Marie Curie oder ich weiß, also es ist doch, es gibt tolle Beispiele von weiblichen Wissenschaftlern und von männlichen Wissenschaftlern und, ähm, und, und diese so ein bisschen dann Verniedlichung für äh, bei Mädchen und, dann bei, und die Jungs sind dann die, ähm, naja, sind dann irgendwo die, die, die, die Tapferen und Starken oder da, diese Assoziationen, ich glaube, davon damit muss man sich einfach lösen, was würde ich äh, noch so sagen, ja. Ja, das finde ich auch eine wichtige Anmerkung. Auf jeden Fall sollten, also die Bodies, sind die äh, erweitert worden? Sind, sind mittlerweile, ähm, die meisten sind jetzt weiß, genau. Also, ähm, und äh, zwar immer noch Einstein, äh, Einstein Junior, aber ähm, genau, nicht mehr so äh, von den Farben, genderspezifisch, genau. Also Meine Tochter hat jetzt auch gerade ein Experiment zu Hause gemacht, die hat äh, gemeint, dass man, man könnte mit ein paar Reagenzgläsern ja und äh, ein bisschen äh, Badezimmerfarbe, ähm, äh, ein Impfmittel gegen äh, Corona äh, schaffen und hatte äh, wirklich alles verschmiert. Aber ich fand das toll, hat sie es gespielt und ich finde es auch wichtig und äh, dass nicht nur irgendwie solche Ideen, ich werde Künstlerin, ich werde Musikerin etc. Mhm. einfach so sind, oder? <lacht> Ähm, genau. Ja, also, wir, es ist so, dadurch, dass wir die liebe Katharina von Saals nicht hören, haben wir natürlich einfach ein bisschen, also sind wir einfach ein bisschen schneller. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne nochmal alle motivieren. Es, es reichen gibt noch Sie. Ich Ach, es gibt noch Fragen, Ach, wie schön. <lacht> <lacht> ich weiß, ähm, vielleicht nochmals zum Frauenanteil an der ETH, da kommen zwei Fragen rein. Ähm, ist bekannt, bei welchem Schritt in der Ausbildung und Laufbahn die meisten Frauen an der ETH abspringen? Ist der Zeitpunkt vergleichbar mit anderen Unis? Und wo steht die ETH bezüglich Frauenanteil in den Professuren gegenüber anderen Hochschulen? Können wir da. Okay, vielleicht okay. wollte we ich das antworten am Anfang. So erstens mit den Professoren, äh, teil. Ähm, wir sind, glaube ich, etwa um 18 Prozent. Vor einer Technische Uni ist das. Ähm, ist eigentlich nicht gut genug ähm, aber wir sind untervertreten im vergleich wie die, ähm, die unis wie zum beispiel uni zürich so eine eine ganze uni als die immer noch sagen, äh, öfter sagen wollten ähm, aber wir machen fortschritt als ich kam ähm, war, war es ähm, als ich kam war es etwa glaube ich fünf bis sieben prozent frauen das war sehr wenig und unsere Herausforderung ist die folgende, dass wir ähm, haben etwa 30, glaube ich, es ist 33 Prozent ähm, äh, äh, Studentinnen ähm, unter Bachelor und Master ungefähr, manchmal etwa 36 Prozent am Anfang, als sie äh, beginnen, und auch etwa 33 Prozent bei den Doktorierenden. Bei Postdocs kann es auch äh, so ähnlich sein. So, ein Drittel ist schon, schon ähm, genau wo wir jetzt sind. Mein Beständnis ist, dass etwa 40 Prozent, der äh, 40, 43 Prozent der Maturier-, Maturanden, maturandinnen in MINT-Bereich sind Frauen. Also wir haben noch eine zusätzliche 10 Prozent, die wir zielen können. Ähm, aber das transferiert nicht so immer von der Schule, ähm, auch in der, in der Uni. Aber wir können dort besser sein. Wir besuchen mit ETA unterwegs und so weiter. Es ist nach der Postdoc, dass das wirklich äh, runterfällt ähm, in den Stellen Oberassistentinnen und vor allem bei den Senior Scientists, so von Oberassistenten, wo äh, befristet ist, bis auf unbefristet Senior Scientist. Dort haben wir eben ein größeres Loch als äh, eben doch bei den Professorinnen ähm, und dort müssen wir ähm, viel mehr Arbeit machen diese Übergang von Postdoc dann in Oberassistenten dann auch diese Karrierewege wo man ähm, auch Senior Scientist äh, Education Forschung Tech Transfer und so weiter wir müssen das wirklich ermöglichen damit äh, Frauen das auch als Karriere sehen und mit den anderen äh, Prima Grants, mit Exzellenz in SNF und äh, ERCs und SNF, die gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Assistenzprofessorin Non-Tenure-Track kriegen kann. Und dort an der ETH haben wir verschiedene, sehr talentierte Frauen in solchen Stellen. Und manchmal können wir die auch ähm, in eine Tenure-Track äh, bringen. Das ist eigentlich nicht immer möglich. Man braucht irgendwie einen Landeplatz, aber wir schauen und wir haben in der letzten Zeit viel mehr ähm, Frauen von Non-Tenure-Track in Tenure-Track umgewandelt, um sie an der ETH zu behalten. Aber ich glaube, man muss geizig sein und letztes Jahr hat gezeigt, mit 43% Prozent unserer Neuprofs ähm, ist es möglich, ausgezeichnete Leute zu finden und zu unterstützen und dann ist es Recruit and Support and Return und Retain ähm, ist auch wichtig, ähm, damit Simone, als sie in dieser Zeit als neu, äh, neue Mutter genügend Unterstützung fühlt, dass sie dann weitermachen kann und auch ähm, eventuell dann natürlich ihre Tenure kriegt. Mhm. Ähm, da gab es noch einen Kommentar, die ETA-EQUAL-Stelle bietet ähm, im jetzigen Frühlingssemester auch Veranstaltungen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere an. Das möchte ich natürlich nicht vorenthalten, es ist sicher ein tolles Angebot. Es gab noch eine interessante Hintergrundinfo, die wir nicht genannt haben, zu Albert Heim, dem Geologen, den wir ja erwähnt haben. Er war auch der Ehemann von Marie Heim-Vögtlin und das war die erste Schweizerin, die in Zürich studierte. Sie studierte an der Uni Zürich Medizin und gründete später die erste Frauenklinik in der Schweiz. Na, das, äh dann erklärt sich das auch, dass er sich so für Marie Baum eingesetzt hat, was ja wunderbar ist, dass sie das dann noch wurde, die erste wissenschaftliche Assistentin. Und Heim war übrigens eine sehr spannende äh, eth professorin er war sehr offen damals, das muss ich Ihnen wirklich, äh, und er war ein, ein Professor, der die Störströme, so Naturgefahrenbereich, er war eine sehr interessante Person. Und ich freue mich hier zu sehen, dass so lange vorher er seine Frau wirklich so gut unterstützt hat, dass sie jetzt heute wahrscheinlich bekannter ist als er. Ja, das stimmt ja. Und vielleicht, weil äh, die ETA-Bibliothek die Veranstaltung heute organisiert, kam noch ein Kommentar rein, dass an der ETA-Bibliothek haben wir einen Frauenanteil von 70 Prozent. ist natürlich vielleicht auch ein bisschen vom Fach her gegeben, aber es gibt durchaus auch Bereiche an der ETA, da ist der Frauenteil höher als der Männeranteil. Genau. Genau. Ähm es kam noch eine etwas provokante Frage. Sie beantworten die gerade, Simone. Möchten Sie die öffentlich beantworten? Wieso schaut heute Abend nicht der Vater auf den Bonneproppen? Ja, also ehrlich gesagt, ich wollte gerade darauf antworten, er unterstützt, also unterstützt mich schon auch sehr. Er muss halt heute auch noch arbeiten und das ist natürlich, und ich wollte auch, bewusst ähm, eigentlich auch, also so ein bisschen, ne, man schon wird, bald auch die Kinder mehr präsent haben bei so Sachen. und Also das ist für mich auch irgendwie, ähm, vielleicht nehme ich ihn auch mal eine Vorlesung mit, also muss ich natürlich verhalten, klar, wir machen jetzt keinen Kindergarten, äh, das ist schon schon klar, aber dass ich ihn auch ins, also mal ins Büro mitbringe, dass meine Studenten sehen ähm, und die Kinder nicht irgendwie versteckt werden, also das war heute so ein bisschen ähm, der Grund, genau. Aber es kam da auch vorher noch eine andere Frage, wie der Mental Load ähm, oder auch die Unterstützung eben vom Partner, ich glaube, also das ist natürlich dann auch privat generell, da gab es gerade kürzlich eine interessante Publikation auch in, in Science dazu, die sich das mal angeschaut hat, zwischen oder Science Advance war das genau, ähm, der Unterschied auch, wie sich das auf die Karriere, also Kinder kriegen auf die Karriere auswirkt zwischen weiblichen und männlichen Akademikern. Und äh, man sieht einfach, dass es dass bei Frauen, auch wenn sich die Situation deutlich verbessert hat, wir darunter stärker leiden oder, oder dann eben Einbußen machen. Das ist... Ähm, ähm, das ist halt schon nach wie vor so, weil irgendwie auf natürliche Weise, scheinbar auf natürliche Weise, man es hängt einfach mehr immer an der, an der Mutter oder Frau. Sei es dann am Ende, der die Wäsche macht für das Kind oder wie man Sachen aufteilt. Oder es ist kurios und es, man muss das auch alles dann wieder hinterfragen. Oder auch die, die Rechnung der Kita geht immer nur an den Mann. Das ist so auch, äh, wieso haben wir denn immer noch so, so komische Aufteilungen ähm, heutzutage? Aber ich glaube, man muss es einfach vehement hinterfragen und, und, ähm, und auch da die, die Stimme auftun. Und dann auch, ja, also ich versuche irgendwie diese Vereinbarkeit auch zu zeigen. Und manches ist vielleicht nicht vereinbar. Heute ist ein Beispiel, das funktioniert gerade wieder ein bisschen schlecht. Die Schwierigkeiten gibt es auch, klar. Ähm, genau. Ich wollte etwas Haufenwurz Wir haben, ATH ja. Computer Science Department, <lacht> Department hatte ein Interview mit Frau Professor Christine Pöpper. Und der Titel war ähm, etwas... Dass man nie für einen Mann verwenden wird. Und ich werde tweeten und das so äh, äh, auch noch sagen, weil manchmal muss man diese Dinge sagen, damit die Leute etwas davon lernen. Um, um, anyway, so, äh, solche Dinge sind, sind wichtig, dass man muss man aufmerksam sein. Und es ist nicht, dass die so planen, etwas zu tun. Das ist einfach automatisch. Und dann muss man diese automatischen Antworten, ein bisschen äh, challenging zu sagen, dass eigentlich geht das nicht. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Anyway. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Ähm, Frau Springmann, bemerken Sie Unterschiede zwischen den verschiedenen Departementen, wie diese mit der Thematik umgehen? Und wenn ja, wie äußert sich das? Es ja, es äh, ja. Ja, gibt einige Departementen, die mehr äh, Studentinnen haben als Studenten. Uh, und das ist etwa im uh, Department Health Sciences uh, and Technology Hest, in Biologie, auch interessanterweise in, in, in Architektur, glaube ich, am Anfang vor allem. Um, und dann bei den so, uh, Informatik, uh, Maschinenbau, Elektrotechnik ist das viel uh, weniger, so 10 von 10 Prozent hm. ungefähr. Das heißt, dass, ähm, dass dort muss man viel in der Schule arbeiten. Ähm, man muss mit den acht- bis zehnjährigen zu Programmieren gehen, zu zeigen, dass ein Computer ist einfach ein Werkzeug dass man das verwenden kann, um gesundheitswissenschaftliche Probleme oder biologische Probleme mit Daten und so weiter anzugehen. Und dass das einfach machbar ist und möglich ist. Und dass man nicht hört äh, mit äh, Pubertät oder so etwas, dass das nicht für Frauen ist. Und, und ich glaube, die Studentinnen, die bei uns hier studieren, gehen dann zurück in ihren Schulen, so zum Beispiel bei ETH unterwegs, und die begeistern die Leute, zeigen, das ist machbar. Man macht so eine, man studiert etwas, man kriegt am Schluss äh, einen Abschluss Maschineningenieurin äh, äh, oder Elektrotechnikerin und dann hat man tausend Möglichkeiten von Jobs die ganz faszinierend sind sie können in, in viele Richtungen gehen aber diese Ausbildung ermöglicht Frauen selber ihre eigene Karriere zu wählen und einfach zu dirigieren ein bisschen und das finde ich wichtig dass die sogenannte Peers an den Leuten, die etwa fünf Jahre jung sind. Ich bin viel zu alt. Ich bin sehr alt im Vergleich. Ähm, das hilft. Okay, es ist gut zu sehen, dass eine Frau als Rektorin sein kann. Aber eigentlich braucht es die jungen Professorinnen, die Assistentinnen, die Studentinnen, die zeigen, dass das möglich ist. Und einfach, komm noch. Ähm, es ist lustig, man kann mit viel mehr Leuten TikTok-Timing ja, viel ja. mehr machen. Und so ist es. Wir machen es gut. ist es ist möglich. Und wirklich, das ist für mich die Nachricht. Es ist faszinierend, falls man im MINT-Bereich studiert. Man muss ein bisschen Talent haben, man muss schon Ziele haben, aber dann muss man arbeiten. Und das ist einfach für mich, das ist die Rezepte für, für Erfolg. Uh, und so ist es. Ein fantastisches, fantastisches Schlusswort für den Abend, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten noch äh, lange weiter diskutieren. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Es gab auch noch leider viele weitere Fragen, auf die wir jetzt nicht eingehen konnten heute Abend. Ähm, mit Blick auf die Uhr möchte ich mich trotzdem ganz herzlich bedanken für unsere zweieinhalb bis drei Gäste, leider Katharina von Salis haben wir nicht gesehen, aber vielen Dank für Ihr Statement über den Chat oder schriftlich. Und einfach herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und auch von den interessanten Erfahrungen berichtet habt. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben. Hierzu brauche ich nochmals den Screen. Genau, vielen Dank. Ähm, falls Sie mehr wissen möchten zu den Frauen an, den e an der ETH, die ETH-Bibliothek betreibt die Storytelling-Plattform Explora. Auf Explora publizieren wir Geschichten, die auf Basis unserer Bestände und Dienstleistungen Einblick in historische und aktuelle Forschungsthemen geben. Ähm, der Geschichte, wir haben Platz genommen, Frauen an der Etat Zürich ähm, haben wir auch Geschichten zu Themen wie wissenschaftliche Pflanzendarstellungen über die Mondlandung bis zu Schweizer Gletschern. Schauen Sie gerne rein und abonnieren Sie sich den Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Falls Sie noch Fragen haben, die Ihnen unter den Nägeln brennen, ähm, dann können Sie sich vielleicht die nächste Folie gerne. Und können Sie sich auch an uns wenden, an marketingatlibrary.ethz.ch. Wir beantworten die Fragen nach äh, bestem Wissen und Möglichkeiten. Die heutige Führung werden wir auch als Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal publizieren. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Ausblick geben. Nächste Woche dreht sich alles um Albert Einstein. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder, wie gewohnt, um 18.15 Uhr dabei sind. Herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme und einen schönen Abend allerseits. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank an die Teilnehmerinnen.